Mechatronik bei Baum mit heißt, die Programmierung und Komponenten der Maschinen im kleinsten Detail zu kennen und optimal zu steuern. Aber das ist natürlich nicht alles. Werde jetzt Mechatronikerin oder Mechatroniker bei Baum mit und starte deine Lehre mit Zukunft.